Herzlich willkommen zu der letzten Modvorstellung im Januar 2022. Heute ist der 31. Januar. Wir schauen uns gleich die Mods an, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Bevor wir starten, möchte ich mich erstmal bedanken bei Wolfgang und der Eichsfelder. Für das abo ganz ganz herzlichen dank dafür mit eurem abo lasst ihr mich wissen dass euch der inhalt gefällt den ich für euch produziere und den äh, und dass ihr die mods vorstellungen nützlich findet wunderbar heute schauen wir uns 18 neue mods und zwei updates an und zwar fangen wir gleich an mit dem mod weitere gänge dieser mod kommt von barry carillon Downloadgröße 15 kb in der Version jetzt 1.0.0.2 und für PC und Mac. Dies ist das erste Update, das wir uns angucken. Und zwar, soll und zwar wurde dieser Mod für die Spielversion 1.2 angepasst und weitere Übersetzungen sind hinzugefügt worden. Kommen wir gleich zur nächsten Mod, und zwar kommt diese von JOS, Downloadgröße 16KB, in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar heißt dieser Mod Zeit einfrieren. Wenn ihr oben rechts bei mir sehen könnt, ist die Zeitskalierung jetzt auf 0 gestellt. Mit dieser Mod könnt ihr die Zeit regelrecht anhalten und trotzdem weiter farmen. Eingeschaltet wird dieser Mod mit der rechten Umschalttaste. Ich habe jetzt auf dreifache Geschwindigkeit gestellt und drücke jetzt die rechte Umschalttaste. Somit wird die Zeit angehalten. Wenn ich wiederum draufklicke, geht es zurück auf den vorhergehenden Wert. Vom Cosplay Development Team kommt die nächste Mod, und zwar der Tool Position Saver. Download 15 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Dieser Mod erlaubt uns, Positionen unserer Tools, also die Anbaugeräte, wie zum Beispiel Palettengabel, Schaufel, Big-Bag-Handlers und so weiter zu speichern und schnell wieder darauf zurückzugreifen. Also, wenn wir zum Beispiel eine Position angefahren haben, die wir immer wieder brauchen können wir die mit dieser installierten Mod mit der linken Steuerungstaste und der Taste 1 zum Beispiel auf die Position 1 speichern. Dann gehen wir auf die nächste Position. Zum Beispiel, wenn wir die Position jetzt zusetzen, so speichern wir die auf Position 2 und zwar mit der Steuerungstaste und der Taste 2. Und jetzt kann ich mit der Steuerungstaste und 1 direkt in die erste Position fahren und wieder in die Position 2. Und so können wir insgesamt vier Positionen speichern und mit der Steuerung 5 kann die Speicherung aufge äh, aufgehoben werden, um dann neu gesetzt zu werden. Könnte sehr sehr nützlicher Mod sein, also ich werde den sicher behalten. Ne? Die nächste Mod kommt vom FSSA Modding Team, Downloadgröße 16,73 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen und zwar ist diese Mod der 2PTS-6A. Dieser russische Anhänger kommt in der Standardkonfiguration mit einem Ladevolumen von 6,2 Kubikmeter, einem Gewicht von 5,2 Tonnen einem zuladbaren Maximalgewicht von 1,6 Tonnen und kostet in der Standardausführung 4.400 Euro. Wir können die Kapazität erhöhen, und zwar auf 11,1 Kubikmeter, auf 18,5 Kubikmeter und auf 19,1 Kubikmeter. Dann haben wir noch die Konfiguration Ballenwagen. Bei der Beschriftung kann gewählt werden die Standardbeschriftung, die PTS-6A-Beschriftung, oder wir können die Beschriftung entfernen. Entfernen können wir auch das Reserverad und bei den Reifenvarianten haben wir verschiedene Optionen. Die gehe ich nicht alle durch. Bei den Farbpaletten haben wir verschiedene Farbtöne in diesem Vintage Style. Sowohl bei der Hauptfarbe, wie auch bei der Designfarbe und natürlich auch bei der Felgenfarbe. Auch kann ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Es handelt sich hier um einen sehr kostengünstigen Anhänger, meines Erachtens. Und ja, ein russisches Modell kann sicher irgendwo schon noch auf den Hof passen. Auch von FSSA Modding Team kommt die nächste Mod, und zwar mit der Downloadgröße von 15kb Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist dies die Drehschimmel-Sperre. Also jetzt kommt sie endlich, für die, die Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel ich, beim Rückwärtsfahren. Und vor allem beim Rückwärtsfahren mit einem Drehschimmel. Dann haben wir jetzt die Lösung. Also ich kann... Die, den drehschemel die sperre kann ich machen indem dass ich die taste y drücke oder z okay dann fahren wir mal also der drehschemel ist jetzt gesperrt jetzt können wir ihn sperren jetzt ist er gesperrt das wird das steuern wird dann ziemlich schwierig hier könnte aber bei dem einen oder anderen beim rückwärtsfahren helfen es ist aber trotzdem ein bisschen komisch das Gefühl, also es fühlt sich ein bisschen komisch an. Die nächste kleine Mod kommt von Fetty 42 Downloadgröße 6 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac und zwar ist dieser Mod die Auto Light Off and On, also das automatische An- und Ausschalten des Lichts, das heißt ab einer gewissen Helligkeit oder Dunkelheit wird automatisch sowohl am Fahrzeug wie auch beim Spieler selbst die Lampe oder das Licht eingeschaltet. Ähm, kann sehr nützlich sein, vor allem wenn es ganz dunkel ist auf der Kramstenfarm zum Beispiel. Die nächste Wort kommt von Kenny456, Downloadgröße 23 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist diese die Timber Trailer Info. Und zwar kann diese aufgerufen werden, wenn wir im Fahrzeug sind mit der Steuerung und der W-Taste. Dann können wir auf der rechten Seite sehen, Total Logs Transported, Total ses this Session Total, This Session Total Current Vehicle. Also hier haben wir ein bisschen mehr Informationen, wie viel Holz geladen ist, wie viel schon transportiert worden ist und wie viel insgesamt von diesem Gefährt schon bearbeitet worden ist. Diese Elemente können verschoben werden. Dazu könnt ihr gerne die Mod-Beschreibung durchlesen, wie die Tastaturbelegung ist. Zum Beispiel das Verschieben des Huts, das kann mit der linken Alt-Taste und der Nummentasten, 8 nach oben geschoben werden mit der 5 nach links verschoben werden, mit der 5 nach unten und mit der 6 nach rechts verschoben werden und da gibt es weitere Einstellungen zur Größe des Hats und so weiter und so fort. Diese große Scheune kommt von d 96 Downloadgröße 19,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen das ist eine Scheune mit den Maßen von 80 x 17 Metern. Da können natürlich Maschinen und auch Getreide, Kartoffel und so weiter kann hier gelagert werden. Wir haben zwei Abteilungen hier. Einmal das ganz große Abteil hier. Es ist klar ersichtlich, dass es hier keine Lichtinstallation gibt. Der Sound ist okay hier. Das ist der große Abteilung und dann haben wir hier den kleinen Part. Schön gestaltet, die Textur sehr gut gemacht, schön passt. Diese Scheune mit Werkstatt kommt von Agrarmodding. Downloadgröße 12,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese kleine Scheune ist im süddeutschen oder bayerischen Stil gebaut. Sieht nett aus, auch schöne Texturen hier. Mit hier die Werkstatt, da gehen wir gleich rein. Es gilt zu achten, dass die Öffnung des Tores hier ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich habe jetzt geöffnet, die Animation hervorragend. Jetzt geht der zweite Flügel auf, also es dauert alles ein bisschen, aber es ist echt sehr gut gemacht, der Ton stimmt, die Animation ist passend. Und hier haben wir natürlich die Werkstatt. Hier können wir das Licht ein- und ausschalten. Hier, ich würde das eher als Carport wahrscheinlich dann ähm, nutzen, können wir die Leiter hoch. Und kommen hier in eine kleine Lagerstätte, wo zum Beispiel Heu gelagert werden kann. Kostenpunkt 37.000 Euro ist dieses Gebäude hier. Das, die, große, die große Scheune vorhin, das ist diese hier, 37.000, das ist diese hier. Damit kommen wir gleich zum Holzstadel und zwar kommt dieser vom User Downloadgröße 5, Downloadgröße 5,14 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und das hier ist natürlich auch eine Scheune, wo Geräte eingestellt werden können. Hat verschiedene Schiebetore. Hier kann geschlossen werden. Insgesamt drei Tore gibt es hier. Auch hier gibt es keine Lichtinstallation. Also nur damit ihr das bereits wisst. Das ist diese Schuppen hier. Kostenpunkt 35.000 Euro. Sehr passend, sehr schön. Diese kleine Fahrzeugswerkstatt kommt von Vanquish 081, Downloadgröße 6,2 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Werkstatt könnt ihr im Baumenü unter Tools finden, Kostenpunkt 5.000 Euro und damit kannst du natürlich deine Geräte und Maschinen reparieren. Das Honigpalettenlager kommt vom Tarji. 007, Downloadgröße 1,23 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Gebäude hier als Spawnpunkt für den Honig direkt gilt oder ob der Honig hier angeliefert werden muss. Also wir haben es hier mit einem Produktionsgebäude zu tun, also Honig, eingehende Güter, Honig, ausgehende Güter, Honig. Es gibt hier einen anliefer trigger und dann gibt es den Spawnpunkt. Ja. Warum ich Zweifel habe bezüglich der Funktion ist folgendes. Weil ich im Baumenü dies unter Bienen finde. Und zwar hier unter den Spawnpunkten. Punkten, ja. Auch die Tatsache, dass hier steht, dass nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt ist. Gehe ich davon aus, dass der Honig von den Bienen direkt hier gelagert wird. Von ETS kommt der E-Drive Laner. Downloadgröße 0,28 MB in der Version 1.0 und auch für alle Plattformen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin ihr hier, hier überhaupt nicht klar gekommen, was dieser e-Drive-Laner machen soll. Was ich weiß, ist, dass man ein zusätzliches Modul in den Cockpit eingebaut bekommt. Wenn man dieses Tool dann hier kauft, und zwar dieses e-Drive-Laner gibt es. In dieser Variation, einmal Standard und einmal Kompakt, Kostenpunkt 1.000 Euro, respektive das Kompakte, auch wenn kleiner, 100 Euro mehr. Das kann man dann angeblich entweder vorne oder hinten am Traktor anbauen. Also ich kann das jetzt anbauen und somit kommt eine, kommen zwei Kontrollgruppen hinzu, einmal Kontroll, Kontrollgruppe 1, Drive -Laner, oder die Nummer zwei angeblich soll mit diesem mit dieser Mod quasi Spurbreiten und Spurweiten eingestellt werden können es soll auch ein manueller Reihenzähler dazu kommen ich habe versucht mit all den Möglichkeiten die in der Beschreibung angegeben worden sind oder angegeben werden und habe sogar auch das kleiner tutorial video was in der mod beschreibung dazu kommt angeguckt aber es ist mir bis jetzt wirklich nicht klar geworden was dieses teil machen soll was uns dieses bringen soll und wie es eingesetzt wird falls ihr bescheid wisst wie es geht dann lasst es mich doch bitte wissen ich wäre sehr froh wenn ich da ein bisschen nachhilfe bekomme ähm, ja könnte etwas Interessantes sein. Ich habe absolut keinen Zugang dazu gefunden. Also ich kann nicht sagen, wofür dieses Teil ist. Der Furagenet Futterschieber kommt von Fred Modding Rabo. Downloadgröße 4,22 Megabyte in der Version 1.0 und für PC und Mac ich finde schon alleine nur diese mod beschreibung sehr witzig also die furagenet futterschieber futterschieber futter zum schieben des futters preis 2000 euro breite 1,5 meter So viel ich verstehe von diesem anbaugerät ist dass man mit diesem roten schild das tierfutter näher an den futtertrog schieben kann falls notwendig zu finden im shop unter tierhaltung und aufgepasst, Diese Teil kann nicht alleine angehängt werden. Das muss gekoppelt sein an, an den Tenderhändler Manufork Fura Jeanette, 3.400 Euro plus den 2.000 Euro für diesen Schieber. Die sind miteinander, werden miteinander verbunden. Und dann kann das Geschiebe des Futters losgehen. Den DuPont PTW 12500. Kommt von Dutch Modding Incorporation und zwar mit einer Downloadgröße von 11,75 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Der DuPont PTW 12500 ist ein relativ einfaches Einachsfass, welches speziell für Landwirte und Bauunternehmen entwickelt wurde. Eine einfache Konstruktion in Kombination mit einer Schneckenpumpe und einer Hebevorrichtung machen dieses was perfekt für den Landwirt, der noch, selbst seine Dünger, der noch selbst seine Dünger ausbringt. Also es handelt sich hier um ein Düngefass, wo du Dünger oder, oder Gärreste ausbringen kannst. Natürlich muss es dann verbunden werden mit äh, einem Verteiler. Eckdaten sind 12. 5, 5 Kubikmeter Ladevolumen: 5,2 Tonnen braucht 120 PS und arbeitet bei 17 km/h. Preis der Standardversion: 55.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Metas BKT und Trelleborg. Die Varianten gehe ich wie immer nicht durch. Es kann aber noch ein Arbeitsscheinwerfer mit hinzugefügt werden und zwar entweder hinten an der Seite oder alle beide Versionen. Bei den Farbkonfigurationen haben wir lediglich die Möglichkeit zwischen dem Grau und dem Blau zu wählen. Damit ähm, ist hier die Auswahl eher eingeschränkt. Kombiniert wird dies natürlich mit dem Zunhammer Gülle Technik. Damit äh, kann also hier dann die Gülle oder die die Gereste können dann ausgefahren werden. Fd25 bringt uns das Glas Convio Flex Pack. Downloadgröße 41,03 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um zwei Schneidwerke, und zwar einmal die Flex 77 und die Flex 39. Die 770 kommt mit einem Gewicht von 3 Tonnen und einer Arbeitsbreite von 7,7 Metern. Natürlich Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und Preis 49.300. Es gibt weder die Option Farbe noch andere Sachen an diesem Schneidewerk zu ändern. Die ConvoFlex 39 kommt mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen, Arbeitsbreite 9,3 Meter und arbeitet natürlich auch bei 10 km/h. Preis 58.600. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim anderen, nämlich keine. Miroset bringt uns den Ermo Evo FSV Flug und zwar mit einer Downloadgröße von 7,64 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt er in der Standardausführung mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 230 PS, Arbeitsbreite 2,6 Meter und arbeitet mit 12 km/h, Preis 21.000. Bei den Konfigurationen kann geändert werden die Pflugschar und zwar von der Universal-Pflugschar zur Streifenkörper-Pflugschar. Und wieder zurück. Dann bei den Rädern können wir wählen zwischen Tellerburg T421, Tellerburg AW305 und so weiter geht das. Es gibt drei Varianten. Es kann ausgewählt werden, wie tief dieser Flug äh, pflügen soll. Einmal 30 cm und einmal die 40 cm. Dann gibt es das Modell mit vier Scharen dann gibt und natürlich auch mit fünf. Das sind diese beiden optionen die hier vorhanden sind hauptfarbe kann geändert werden zwischen weiß und grau und dasselbe bei den bei den felgen natürlich auch bei diesem flug kann der arbeitsmodus geändert werden und zwar klappen wir jetzt mal den flug aus der arbeitsmodus jetzt heißt innerhalb der Furche. Und wenn ich jetzt den wechsle, wird dieser geändert auf innerhalb der Furche. Also der versetzt sich eine Furche nach außen und wieder zurück. Natürlich kann dieser Pflug gedreht werden. Ganz so einfach ist das. Schönes Modell. Die Detailarbeit ist hervorragend. Der Amazon Pantera 4502 kommt von LandDev, Downloadgröße 11,5 megabyte in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei natürlich um ein Gefährt, das dazu dient, Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel auszubringen. In der Standardausführung kommt dieses Gefährt mit 218 PS, wird stufenlos geschaltet hat eine Tankfüllmenge von 1000 Litern, fährt maximal 50 km/h, eine Tankfüllmenge für den Dünger 4500 Liter, 10,5 Tonnen maximal Gewicht, 41 Meter Arbeitsbreite und arbeitet bei 15 km/h. Preis in dieser Ausstattung hier 245.000 Euro. Wir können auswählen bei den Reifenherstellern zwischen Michelin, Redestein und Rellerborg. Reifenvarianten bewegen sich natürlich alle im Liegebereifungsbereich. Natürlich kann hier auch der Guidance Tiering Mod installiert werden und es kann auch ein Kennzeichen hinzugefügt werden. Kommen wir zum zweiten Update, was heute herausgekommen ist. Und zwar kommt dieses von Cool Farmer. Der Mod heißt Längere Entladezeit. Den haben wir von uns vor circa einer Woche angeguckt. Downloadgröße 18kb in der Version 1.0.0.1 jetzt und ist für PC und Mac. Dieser Mod soll natürlich die Abladezeiten ein bisschen realistischer gestalten. Natürlich hängt die Entladezeit auch davon ab, welche Entladungsart gewählt wird. Wird die der Kornschieber verwendet, dann dauert das natürlich länger, als wenn das seitlich abgekippt wird. Der Changelog sagt, es wurde ein Fehler behoben, bei dem Big Bags im Shop nicht geladen wurden. Ja, und das habe ich auch bei Facebook gelesen, dass dieses das Öfteren vorgekommen ist. Also das ist behoben worden. Ihr könnt also diesen Mod wieder installieren und jetzt wieder gebrauchen. Kommen wir zur letzten Mod von heute. Und zwar ist dies dieser Krone GX 440. Kommt von SchnippelModding. Downloadgröße 7,01 MB in der Version 1.0 und für... Alle Plattformen. In der Standardvariante kommt dieser mit 44 Kubikmeter Ladevolumen bei 10 Tonnen und 24 Tonnen zusätzlichem Gewicht, Kostenpunkt 97.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Wredestein und Trellerborn. Reifenvarianten spiele ich wie immer nicht durch und hier gibt es die Option eine einer Abdeckung. Ja oder Nein. Auch hier natürlich kann das Kennzeichen hinzugefügt werden. Das war es denn auch schon wieder von dieser Vorstellung der Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Ganz ganz herzlichen Dank fürs äh, dabei sein, fürs Vorbeigucken. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr weiterhin Videos mit, mit ähnlichem Inhalt äh, sehen wollt, dann lasst mir doch euer da. Gib mir ein Like und kommentiert bitte bei den Kommentaren unten ganz klar mit rein, was ich mit diesem E-Drive-Laner falsch gemacht habe, was dieser Mod soll und was man damit machen kann. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Bitte nicht vergessen, Donnerstag 18 Uhr geht es weiter mit der Kalmsten Farm Livestream und wir werden da dann da weitermachen, wo wir stehen geblieben sind im Let's Play ich weiß nicht, ob das dann Kapitel 3 oder Kapitel 4 sein wird. Das wird man sehen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Tschüss, danke und hasta luego.